Barbara, meine neunjährige Tochter will seit einigen Tagen unbedingt bei uns im Bett schlafen, weil sie angeblich so Angst vor grauslichen WhatsApp-Nachrichten hat. Was ist denn das schon wieder für ein Blödsinn? Ja, das sind die Kettenbriefe der Neuzeit. Eine echte Plage. Und manche davon machen den kleineren Kindern richtig Angst. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Die Kinder haben wirklich Angst vor diesen Kettenbriefen. Man muss die Kettenbriefe miteinander besprechen und das safe-internet.at-Kettenbrief-Handy kann dabei helfen. Sagt Barbara, was kommt denn in diesen Kettenbriefen so arges vor, dass sich die Kinder so fürchten müssen? Wir kennen aktuell drei Arten von solchen grauslichen Kettenbriefen. Immer steht, wenn du nicht binnen fünf Minuten die Nachricht an 20 Personen weiterschickst oder so ähnlich, dann stirbst du selbst oder deine Eltern sterben, oder es erscheint heute Nacht ein Monster, ein verstümmeltes, pickeliges Mädchen in deinem Zimmer, das unter deinem Bett schläft. Boah, das ist aber wirklich grauslich. Und das sind normale Textnachrichten in WhatsApp, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, aber nicht nur. Es gibt auch Audionachrichten und Filmchens, und die gehen besonders unter die Haut. Schicke dies in 20 Minuten an 20 Leute. Wenn du es nicht tust, wird deine Mutter in fünf Jahren ermordet. Beeile dich, wenn du deine Mutter liebst. Und dann finden sich noch sogenannte Beweise auf YouTube. Und wer macht sowas überhaupt? Das ist schwer nachvollziehbar. In der Regel geht es den Erfindern darum, sich mächtig zu fühlen, aber nicht darum, Geld zu verdienen. Und was mache ich jetzt, wenn sich meine Tochter vor diesen blöden Kettenbriefen fürchtet? Die Ängste der Kinder unbedingt ernst nehmen, auch wenn die Kettenbriefe für uns Erwachsene völlig absurd erscheinen. Die Kinder fürchten sich wirklich. Das heißt, ich könnte mir von meiner Tochter die Kettenbriefe einmal zeigen lassen, oder? Genau! Zum Beispiel und gemeinsam überlegen, warum das nicht stimmen kann und warum das jemand weiterschickt. Das Wichtigste ist, über die Ängste zu reden. Und neben dem Reden, gibt es irgendwelche Regeln, die sich bewährt haben? Ja, die gibt's. Grausliche und bedrohliche Nachrichten einfach nicht weiterleiten, sondern löschen. Und auf keine Links klicken, denn dahinter könnte sich Schadsoftware verstecken. Okay, ich werde jetzt also öfter bei meiner Tochter nachfragen, welche Kettenbriefe gerade so herumgeistern. Ja genau, immer wieder nachfragen. Das hilft auch den Kindern zu wissen, dass sie sich jederzeit an ihre Eltern wenden können. Und für die Kinder, die immer noch zweifeln, haben wir ein besonderen Service, unser Kettenbrief-Handy. Kinder können uns einfach über WhatsApp ihre grauslichen Kettenbriefe weiterschicken. Vielen hilft das. Sie können dann daran glauben, dass sie die Nachrichten wie gefordert an ausreichend Personen geschickt haben, ohne anderen Kindern Angst zu machen. Und ganz nebenbei wird ihnen auch bestätigt, dass es sich wirklich um einen Kettenbrief handelt und dass man sich nicht fürchten muss.